mehr als fünf minuten okay, gut. ach wer hat es erwartet äh, merke kann ich nicht brauchen Find, äh, ich muss eigentlich noch oh. habe ich gut sie infiltriert sporadische Unruhen. Beginn der Mission. RPD-Polizisten gehen am Pack von 20 beobachten. Polizisten in 20 Minuten dezimiert. Tesla von der Uni. Pack inklusive Hunde zum Campus umgeleitet. 64% Infektionen und Verwandlung in 2 Stunden. Keine Überlebenden. Erfolgreiches Stress mit MV-Konlon. Werde erst versucht Versuch bei Dämmerung starten. Pack zum Gefechtsstadt umgeleitet. Ergebnis: Nächtliches Gefecht im geschlossenen Bereich mit großer Anzahl Kämpfung. Ende des Gefechts. Sieben Überlebende. Uh, unbekannte Biowaffe wurde an D18 eingesetzt, verfolge sie wie befohlen, sie scheint auf der Jagd zu sein. Beobachte zwei Stars, ein Mann infiziert eine Frau, die Biowaffe verfolgt die Frau. Die Biowaffe ist also Nemesis. Die Frau, JV, hat Kontakt zur mv kolonne aufgenommen. Jv. Verhalten und Aussehen der Biowaffe entsprechen der von Projekt N. Versuche weiter. Ah. Aber beobachte, wie die Biowaffe konventionelle Waffen benutzt. Sie scheint stark fixiert auf die Terminierung von JV zu und kennt den Aufbau der Stadt. Okay, da das Nemesis beobachtet und dokumentiert. Metamorphose in der Biowaffe durch Kampf gegen JV aufgelöst. JV wurde infiziert und ist bewusstlos. Habe wie wir vorhin Probe gesammelt. Ja, 17 Stunden sind verstrichen seit JV dem Virus ausgesetzt war. Sie verändert sich langsam, was nahelegt, dass sie resistent ist. Die Impfstoffe wurden von einem Soldaten der MV-Kolonne C.O. an sich gebracht und an JV verabreicht. Ah, okay. Erwarte, JV wird 20 Stunden Nacht verabreichen und wieder kampfbereit sein. Die Bio-Waffe scheint Projekt N zu sein. Kontakt zu JV lässt sie verändern und entwickeln. Werde weitere Begegnungen anregen, um präzisere Daten zu erhalten. Er will also, dass ich n Nemesis noch mehr treffe. Großes, wenn wir ihnen den Impfstoff liefern, bevor sie starten. Wie bleibt uns? Stunden, vielleicht. Dann lass uns keine Sekunde verschwenden. Okay, wir müssen den Impfstoff finden. Das ist schon ein großes, wenn das stimmt. Der Impfstoff ist weiter vorn. Ich weiß nicht, ob ich die Pistole mag. Ich glaube, ich weiß nicht. Wenn sie leer geschossen ist, nehme ich sie raus irgendwie ein Großes Geld erwartet. Ich mag nicht rennen. Anhalten, Erledigen wir das. Aber im Nemesis mutiert, wenn ich da bin? wie Tyrant mutiert ist bei Claire und Leon. Jetzt! Geht weiter, wir sind fast da! Wir sollten laufen. Er hat recht. Scheiße. Wo ist dieser rote Knopf? Ist er hier drin? Eventuell eingeschlafen bist. Ja, Carlos lebt noch, eventuell. Äh, dieser Tyrell, dieser Schwarze, ist gerade gestorben. Carlos ist noch im Keller und sucht den Impfstoff. Und wir müssen ihn jetzt finden, weil die wollen ja die Bombe droppen. Und die Möglichkeit, dass sie sagen, wir können die Bombe aufhalten, ist, indem wir ihnen den Impfstoff zuerst liefern. Bevor sie uns retten. Also bevor sie die Bombe droppen. Okay, das hast du gesehen. Gut, aber nee, Carlos lebt noch. Die Ziele dieser T-Virus-Forschungseinrichtung unterscheiden sich von denen der Nest-Haupteinrichtung. Also die in Teil 1. Wir konzentrieren sie auf reale Einsatzfälle, die bei der Entwicklung neuer Biowaffen eintreten. Beispielsweise die Erforderlichkeit eines T-Virus-Impfstoffes oder auch neue Waffensysteme mit der Fähigkeit, Biowaffen unter Kontrolle zu bringen. Einige Aspekte unserer Arbeit hier können gefährlich sein, Daher ist es unerlässlich, dass alle Mitarbeiter die Arbeitsplatzvorschriften mit äußerster Sorgfalt einhalten. Insbesondere wird der unerlaubte zuzunehmen von nicht genehmigten Besuchen oder die Entfernung von arbeitsbezogenen Daten oder Materialien mit strengen Disziplinarmaßnahmen bestraft. Es ist eine große Ehre, Teil eines der besten Forschungsorganisationen der Welt zu sein. Halten Sie sich das immer vor Augen und befolgen Sie die Vorschriften, während wir neue, neue und revolutionäre Technologien entwickeln. Holy shit, bin ich viel. Ah? Aber kurz. Mhm. Okay, das ist nur ein Faktor. Okay. Ah, ist echt nicht viel. Ich wollte gerade sagen, dass wahrscheinlich mehr steht. Trotz allem... Äh... Das mal hier hoch und schmeiß den rein. vergessen ich soll so einen Raum looten bevor ich speichere aber beim quick Saves ja meistens sehr viel aushelfen Isaac Graves Die Bezahlung war üppig, die Zusatzleistung gut und am wichtigsten. Sie versprach mir, dass ich einen Beitrag zur modernsten medizintechnischen Forschung leisten würde. Für ein Universitätsleben aus nirgendwo, Amerika, war das eine unglaubliche Chance. Wie ein Gewinn im Lotto, also nahm ich an. Ich überzeugte meine Familie und wir sind hier nach Raccoon City gezogen. Nun, im Nachhinein weiß man das immer besser. Dieses Labor ist eine Hölle von Monstern. Eine Höhle von Monstern. Die grausame barbarische Experimente mit dem einzigen Zweck durchführen, menschliches Leben in der abscheulichsten Weise wie möglich zu nehmen. Es ist krank. Die Welt muss davon erfahren. Aber jedes Mal, wenn ich mir genug Mut ansammle, um Alarm zu schlagen, muss ich an Penny und Casey denken und dann kriege ich sofort kalte Füße. Und Brella hat diese Stadt in der Tasche. Es gab da diesen Typ, den sie dabei ertappten, wie er Firmengeheimnisse nach außen schmuggelte. Sie haben den Regelrecht an die Betas verfüttert. Verfüttert, ich habe alles mit angesehen, also die Jäger. Ich habe meine Frau und Tochter damit reingezogen. Ich muss nur meinen Job machen. Nur machen, was sie mir sagen, ihretwillen. Aber dies soll ein Beleg dafür sein, dass ich ein Gewissen habe, dass ich meine Lektion gelernt habe. Naja. Oh. Nein, ich wollte nicht nachladen. Okay. Egal. Gewohnheit. Halb so schlimm. Ähm... Ja, noch was. Armer Dude. Okay. Ach, tut das ein Problem. Um. Nein, Sackasso. Legen Sie zum Start der Impfstoffsynthese die Rohstoffe in... Jawohl. Die Kammer. Nathaniel Barth, Leitende Forscher, Spencer Memorial Hospital. Für die effizienteste Synthese eines Impfstoffs sind wohl ein Antigen und ein Adjuvans erforderlich. Das Antigen produziert eine Immunreaktion, während das Adjuvans die Wirkung solcher Reaktion verstärkt. Was zu einer erhöhten Antikörperproduktion bildet. führt. Indem man Proben dieser beiden Stoffe kombiniert, kann man eine potente Impfstoffbasis herstellen. Ja, das können wir ganz einfach machen. Okay. Das ist nicht so wichtig. Aber schon wichtig, weil Antikens. Aber hey. Äh. Ja, dann kann ich hier nicht mehr viel. Bis Komme ich jetzt mit diesem USB-Stick also vielleicht hier unten rein? Ich glaube nicht. Ah, doch. Nein, nicht da. Wenn das wirklich Regenerator sind, dann sind die scheiße. Ah ich kann zoomen oh, cool die Flüssigkeit so mit interagiert nice bitte um Waffengenehmigung ich möchte sie auf der bitten die Waffen die normalerweise eine Bierwaffe-Synthese sind auch Okay, das ist jetzt wichtig. Sie also möchten Waffen haben, weil diese komischen Regens da sind. In letzter Zeit haben wir eine Testperson eine Mutation entwickelt, die sie mit sehr hohen Regenerationsfähigkeiten ausstattet. Unser Team nennt sie diese Exemplare Paleheads. Ihr Vorkommen ist regelmäßig, aber der spezifische Grund dafür muss noch gefunden werden. Durch die erstaunliche Regenerationsrate dieser Pale Hats ist es schwierig, sie mit herkömmlichen Waffen zu töten, weil ein Systemsanfall der, der Anlage wäre unsere Waffen also noch für die Abverteidigung nicht ausreichend. Aus diesem Grund bitte ich Sie darum, alle Mitarbeiter in den Waffenabteilungen für Versand und Abfertigung mit Waffen mit hoher Feuerkraft auszustatten, die in der Lage sind, Paylets zu töten. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie im Notfall die Gefahr schnell eliminieren und sich erweitern können. Cool. Hat wohl nicht geklappt. Okay, ich habe jetzt ein Antigen. Aber ein bisschen was von diesem Panzer typ Hier hinten noch... Ist noch... Mo Schon spannend, diese Briefe. Mhm. Bitte mit, danke. Also ist passiert, unser Worst Case ist eingetreten. Das T-Virus ist irgendwie entkommen. Dr. Bart hat mir befohlen, riesige Mengen des Impfstoffs herzustellen. Ich habe eine Kultur des T-Virus Antigens vorbereitet. Jetzt also muss ich nochmal mit meinem Antivance kombinieren, um mal die Wirkung zu verstärken. So also sollte ich in der Lage sein, genug Impfstoff zu produzieren, um alle überlebende Bürger zu retten. Die Advance-Proben werden im Inkubationslager gelagert. Es besonders streifen bereits vor die Korridore, aber ich muss einen Weg finden, diese Proben zu gelangen, während die Kultur reift. Für den Fall, dass ich nicht zurückkomme, schließe bitte den Synthesevorgang ab. Ich versuche einen Weg zu finden, diesen Ausbruch zu stoppen. Das ist das Mindeste, was wir tun können, nachdem wir diese Sch Inkuperationslager... Wo ist das? Da. Da haben wir Fahrstuhl, der von hier unten kommt. Das heißt, ich muss da die Treppe runter, dann komme ich da hin. Durch Safe-Gate. Über diesen Fahrstuhl. Dann dahin. Oh Gott. Einen Plan. Aber ja, ich finde es voll cool, dass die ganzen Wissenschaftler, die hier noch beteiligt waren, plötzlich so: Ja, fuck. Äh, wir haben voll verkackt. Jetzt sterben alle. So. Ah. fliegen. An jeder. Oh nein. Der Hunter proben Ich mich, ob das nur hunter sind oder auch andere Viecher. Ob wir die nach Hunter Beta aussahen, nicht nach Hunter Gamma. Ja klar, weil die erfolgreichen Hunter werden ja hier gezüchtet, die Gammas mussten ja in die Kanalisation gehen. Ich muss ein bisschen gucken, wie dem Metall wieder aartet, ah, dann sehe ich schon ein Monster. Bin ready für die Viecher. Stoppi. Was ist das Adjuwant oder? Ich nehme Granat. Sehr geehrter Dr. Frankel, bitte erlauben Sie mir an Ihnen meine herzliche Gratulation für die Fertigstellung von Nemesis auszusprechen. Ein führbar beeindruckender Erfolg im Bereich der Biowaffenforschung. Ein parasitären Organismus in das Gehirn eines Tyrants. Um ihn extern zu kontrollieren, ich kann nicht umhin von solch einer brillanten Idee beeindruckt zu sein. Jedoch muss ich von meinem medizinischen Standpunkt aus meine Missbildungen zu diesem Abweichen von den etablierten Umbrella-Richtlinien aussprechen. Indem sie sich der Verwendung von Parasiten zugewandt haben, schafft sie einen gefährlichen Präzedenzfall. Viren können im Zaum gehalten werden. Ich bin der festen Ansicht, dass für jedes Virus auf der Erde ein effektiver Impfstoff entwickeln werden kann. Können sie doch dasselbe über Parasiten sagen? Die Ärzte haben vergeblich versucht, einen Impfstoff für Banaria zu entwickeln. Parasiten wie das Plasmodium sind genetisch weit und komplex das ist t und zu glauben, man könnte sie zerstören, ist eine äußere Torheit. Womöglich sind Konsumenten in Ihrem Land gewillt, PKWs ohne Bremsen zu kaufen. Aber hier in Amerika wissen Sie es besser. Aber mir fällt ein, dass Sie einen Abschluss in Wirtschaftslehre besitzen, aber haben Sie sicherlich schon einen brillanten Marketingplan erstellt, um den Schwarzmaler für sich zu gewinnen. Ich freue mich hier auf Ihre Rede im Forum in Berlin für nächsten Monat. Inzwischen soll werde ich medizinische Lösungen sehen. Dass Sie uns aufgedrängt haben, Zombies. ach ich kann ich wusste nicht dass ich den kombinieren kann genau genommen ist er bereits ein impfstoff aber muss noch für die Verteilung aufbereitet werden vielleicht gibt es dafür ein gerät hm. wer weiß Diesem Spiel nicht. Ich weiß das. Jetzt, dass es der Tyrants stehen? So, ich muss doch. Die Chance stehen auch nicht. Auf. Fuck, wo war das nochmal? Hier. Okay, da hoch. Äh, doch, da. Da ist die Treppe. Was ist mein Ziel? Ein Dokument, das die Temperatur angibt. Akten. Aber wahrscheinlich muss ich einfach alle in den grünen Bereich bringen. Dann die. So. Sie ja, das sieht fancy aus. <lacht> Jetzt siehst du doch. Oder hörst du. Selber ein Halsstich hat sie ein Problem. Ach scheiße. Äh, wo sind wir? Ganz woanders, dass es nicht besser sein sollte. Ich muss nur halten. Okay. so haben wir das aufgeschärft und noch Zeug. Bester. Oh. <lacht> so rutscht man Räumer richtig. Äh, weg. Äh, nehm ich Granatwerfer, nehme ich Granatwerfer, ist ja schon geil gegen Territory Granatwerfer. Falls ein Territory kommen wir. Können Wirtschaften mit Waffen. Äh, nehmen wir ein paar von. Nein, nein, nein, nein, nein, das war nicht. anscheinend brauche ich den Titrich nicht mehr. Es ist, das das ist eine gute Frage, meine Dame. Ich habe das dumme Gefühl, dass wir das gleich rausfinden werden. Ich weiß nicht, ob das für ein Testgelände ist oder ob das da vielleicht sogar Sachen drin sind. Oder ob wir dann Tyrant loswerden mit Säuren. Ich glaube, unser Safe-Room ist gar nicht mehr so sicher. Au. Oh nein, oh nein, come on. Nichts für dich, du Pitzkopf. stopp! Die Stadt braucht den Impfstoff! Mehr als ich? Meine Weisheit, werden noch nicht zu dir vorgedrückt. Ja, ja, Menschenleben sind unbezahlbar. Aber ich bin in diesem Geschäft, um bezahlt zu werden. Machen wir einen Deal. Du gehst runter, bekämpfst den Nemesis und ich filme alles und verkaufe die Kampfdaten. Gib mir eine gute Show und vielleicht verzichte ich auf den Impfstoff. Deal? Gut. Das mag mir jetzt nicht so gefallen, aber hey. er kann abwerfen mit dem Song. Ein Problem. Hab halt nicht mal nachgeladen. So aus tot Tod.